Genau, die nächste Pflanze ist der Spitzwegerich. Ähm, davon brauchen wir zwei, drei Stück. Falls du mehr findest, nimm einfach mehr mit. Plantagenes Phonium brauchen wir da, das heißt die Blätter. Da habe ich dir das ja schon mal gezeigt. Äh, Kamille brauchen wir dann noch. Bärlauch. Beim Bärlauch schneidest du tief in die Wurzel rein. Und Himbeerblätter, genau. Moment, so. ich gleich. Hast du alles verstanden? Wie soll ich das denn bis heute Abend besorgen? Das schaffe ich niemals. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich die richtigen finden werde. Nee, morgen habe ich keine Zeit dafür. Entweder wir kriegen das heute hin, dass du mir die ganzen Zutaten organisierst, dann kann ich mich nach Feierabend dran setzen. Oder wir vergessen die Tinktur. Die Wundertinktur. Wissen wir noch nicht. Ein Moment, warte kurz. So, das das kannst du dann benutzen, um die Pflanzen zu bestimmen. Aber das musst du mir zurückgeben. Und ganz wichtig, vergiss mein nicht. Ohne wird das nicht funktionieren. Ja, dich. Wo haben Sie das gefunden? Wo hast du das verloren? Ich kann dir helfen, das, was du brauchst, zu besorgen. Bis heute Abend sollte das kein Problem sein. Eine kleine Bedingung habe ich aber noch. Wer sind Sie überhaupt? Wir werden uns noch kennenlernen. Sollen wir los? Was ist Ihre Bedingung? Bitte stell mir nicht so viele Fragen. Ist das die Bedingung? Oder meinen Sie, dass ich nicht so viel fragen soll? Wer wach ist, der fragt. Halt so? Behalt das bei. Aber stell mir nicht so viele Fragen. Wir werden noch eine ganze Weile unterwegs sein. Uns fehlen noch drei. Himmelblätter, Bärlauch und Vergiss mal nicht. Mhm. Wir müssen noch ein kleines Stückchen fahren. Ist das dein Auto? Das ist nicht mein Auto. Was meinst du? Was? Ist nicht dein Auto. Dass das Auto mir nicht gehört. Du bist ein wildfremder Mann, den ich gerade kennengelernt habe. Ich habe gesehen, wie du mein Buch mysteriöserweise in deinen Händen gehalten hast. Und jetzt willst du mir erzählen, dass dir das Auto nicht gehört, in dass du mich einsteigen lässt? Das beruhigt mich nicht wirklich. Okay. okay. Komm schon, sonst verpassen wir den Bus. Hast du alles? Ja, ich glaube schon. Gut. Sag mal, bist du eigentlich die Einzige, die sammelt? Ja, ich glaube schon. Dein Freund hat doch auch Angestellte. Warum suchen die nicht mit? Wir haben andere Aufgaben zu erledigen. Es soll doch wieder helfen, wie er kann. Nein, wirklich. Hier ist es vielleicht nicht ganz klar. Aber auch du trägst gerade zu einer sehr wichtigen Sache bei. Du hast doch vorhin selber erst gesagt, dass es sich noch herausstellen wird, ob die Tinktur etwas wirkt. Aber ich finde, wir können trotzdem schon stolz auf uns sein. Oder zumindest auf die Arbeit, die wir machen. Verdammt recht hast du! Sag das nicht mir! Sag es ihnen! Sag es allen! Sag es laut! Vergiss nicht, es laut und deutlich zu sagen. Vielleicht wird dir besser zugehört, als du denkst. Wir sind bald fertig, oder? Ja, eine Zutat fehlt noch. Ich hoffe, dass wir dich schnell finden. Den Rückweg gibt's ja auch noch. Ich weiß nicht, ob ich das rechtzeitig schaffe. Mach dir keine Sorgen. Vergiss mal nicht, dass die letzte Zutat. Komm mit! Vergiss mal nicht. Und jetzt beeil dich und du bekommst den Bus noch. Und du? Ich bleibe zu Hause. Danke.